Diese drei Effekte werden nun nachfolgend vorgestellt. Erstens Der Allokationseffekt Der Allokationseffekt gibt den Unterschiedsbetrag an, der sich bei der Kalkulation mit Prozesskosten im Vergleich zur traditionellen Zuschlagskalkulation bei der Zurechnung der Gemeinkosten ergibt. Der Allokationseffekt kann sowohl als erstens absoluter Allokationseffekt, also als Unterschied in Euro, wie auch als zweitens relativer Allokationseffekt, also als Unterschied in Prozent, angegeben werden. Beispiel: Bei Anwendung der Zuschlagskalkulation wird für das Produkt A mit 10 Euro Materialeinzelkosten ein Materialgemeinkostenzuschlagsatz in Höhe von 40% angesetzt, also 4 Euro. Für das Produkt B mit 50 Euro Materialeinzelkosten wird ebenfalls ein Materialgemeinkostenzuschlagssatz in Höhe von 40% angesetzt, also 20 Euro. Bei Anwendung der Prozesskostenkalkulation werden hingegen für das Produkt A mit 10 Euro Materialeinzelkosten Materialprozesskosten in Höhe von 9 Euro angesetzt. Für das Produkt B mit 50 Euro Materialeinzelkosten werden Materialprozesskosten Höhe von 4 Euro angesetzt. Bei Produkt A beträgt der absolute Allokationseffekt plus 5 Euro, also 9 Euro minus 4 Euro gleich 5 Euro. Der relative Allokationseffekt beträgt bei Produkt A plus 125 Prozent, also 5 Euro geteilt durch 4 Euro mal 100. Bei Produkt B beträgt der absolute Allokationseffekt minus 16 Euro, also 4 Euro minus 20 Euro ist gleich minus 16 Euro. Der relative Allokationseffekt beträgt bei Produkt B minus 80 also minus 16 Euro geteilt durch 20 Euro mal 100. Zweitens der Komplexitätseffekt. Der Komplexitätseffekt betrachtet die Komplexität der einzelnen Produkte. Komplexen Produkten werden durch die Prozesskostenrechnung höhere Gemeinkosten zugewiesen als einfachen Produkten. Die Komplexität eines Produktes drückt sich in der Höhe des Allokationseffektes aus. Beispiel. Bei Anwendung der Zuschlagskalkulation wird für das Produkt A mit 60 Euro Fertigungseinzelkosten ein Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz in Höhe von 60% angesetzt, also 36 Euro. Für das Produkt B mit 70 Euro Fertigungseinzelkosten wird ebenfalls ein Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz in Höhe von 60% angesetzt, also 42 Euro. Produkt B wird aufwendig per Hand gefertigt, Produkt A jedoch maschinell. Bei Anwendung der Prozesskostenkalkulation werden hingegen für das Produkt A mit 60 Euro Fertigungseinzelkosten Fertigungsprozesskosten in Höhe von 12 Euro angesetzt, da Produkt A nur drei Prozesse benötigt. Für das Produkt B mit 70 Euro Fertigungseinzelkosten werden Fertigungsprozesskosten in Höhe von 50 Euro angesetzt da Produkt B insgesamt acht Prozesse benötigt. Drittens, der Degressionseffekt. Der Degressionseffekt tritt ein, wenn die Stückzahlen für einen zu bearbeitenden Auftrag steigen, ohne dass entsprechend mehr durchzuführende Prozesse ausgelöst werden. Dadurch ergibt sich bei zunehmender Stückzahl eine Kostendegression, die durch die Prozesskostenrechnung berücksichtigt wird. Beispiel. Bei Anwendung der Zuschlagskalkulation werden auf die Herstellkosten pauschal 5% Verwaltungsgemeinkosten aufgeschlagen. Das heißt, bei einer Bestellung von einem Stück und 40 Euro Herstellkosten werden 2 Euro Verwaltungsgemeinkosten angesetzt. Bei einer Bestellung von 5 Stück und 200 Euro Herstellkosten werden somit 10 Euro Verwaltungsgemeinkosten angesetzt. Bei Anwendung der Prozesskostenkalkulation wird bei der Ermittlung der Gemeinkosten berücksichtigt, dass die Prozesse in der Verwaltung unabhängig von der Bestellmenge anfallen. Das heißt, es fallen sowohl bei der Bestellung von einem Stück wie auch bei der Bestellung von fünf Stück jeweils nur 4 Euro Verwaltungsprozesskosten pro Bestellung an. Die zuvor beschriebenen Effekte sind unter anderem auch Grundlage für die Entwicklung von Strategien wie beispielsweise bei der Preispolitik, der Gestaltung des Produktions- und Absatzprogramms sowie der Ermittlung der optimalen Auftragsgröße. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die wesentlichen Effekte der Prozesskostenrechnung anhand von Beispielen kurz vorgestellt.